Also der Move war jetzt eher was für Fortgeschrittene. Okay. Das sind akkurate 20 cm, Durchmesser 35. Ich muss es mir echt verkleiden. Ein Projekt im Projekt. Hallo? Das probieren wir jetzt. Da habe ich Bock drauf. Das machen wir. Das hat mein Onkel immer gesagt. Alte russische Philosophie. Es gibt mehr zwei Möglichkeiten. Ah! Leck mich doch! Alles begann an einem Sonntagabend. Die Sonne schien mit ihren letzten kräftigen Strahlen zum Fenster herein. Nach getaner Arbeit schleppte sich unser Held langsam die knirschende Treppe hin hoch. Als er schwiegenden Fußes am Ende der Treppe ankam und in die Küche eintrat, bemerkte er eine längst vergessene Baustelle. Da war doch noch was. Irgendwas wollte er da noch bauen. Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen vor den Augen. Die beste Küchenrollenhalterung der ganzen Welt. Verdammt! In seinem Kopf war der Plan schon 30 Mal fertig. Doch kein Handschlag war getan. Das sollte sich jetzt ändern. Morgen früh, sobald der erste Hahn kräht, fange ich an. Gesagt, getan. Und womit fangt man an? Natürlich mit der Recherche für das Storyboard. Ups, falsches Skript. Man schaut erstmal, ob das jemand schon mal gemacht hat und nicht auf Knall und Fall loslegen. Das machen doch nur Handwerker, die keine Ahnung haben. Ich habe doch Ahnung und bin schlau, dachte unser Held. Und genau deswegen schaue ich erstmal, ob es da nicht jemanden gibt, der das schon mal gemacht hat. Und das Ganze natürlich auf der besten Plattform der Welt. YouTube. Also, ich habe mich gefragt, gibt's das schon? YouTube antwortet, ja, gibt's. Nur nicht so wie du das haben möchtest. Also Küchenrollenhalterung, hm? YouTube enttäuscht mich und da so ein bisschen. Das ist aber auch cool, weil. Das ist ja cooles Thumbnail. Das glaube ich mir. Wir könnten jetzt sowas einblenden wie drei Stunden später. Oder eine Ewigkeit später. So, also... Das, was ich möchte, was ich im Kopf habe, gibt es nicht. Deswegen werden wir das jetzt neu zeichnen. Yeah! SketchUp werden äh, und und hm, das, das heißt, wir können jetzt einen Schnittplan erstellen. Yeah, Schnittplan! Das Beste kommt jetzt. klickt einfach hier unten auf den Link, dann könnt ihr euch den Schnittplan downloaden und das Ganze völlig kostenlos auf die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Und wenn nicht, dann lasst es bleiben! Wie ein neues Leben. Na, na, na, na, na, na. So. Ja, Warum saugen der Sauger nicht? Das kann ich gar nicht verstehen kommt das nur? Die muss kaputt sein. Das ist definitiv ein So, Was ich jetzt noch gerne mache? My favorite Der Rest ist für Robi wirklich so, so, so geil. Der fährt hier alle drei Stunden einmal durch. Alle drei Stunden. Und macht einfach sauber. Und das Coole ist, ich kann jetzt sogar barfuß hier umherlaufen. Die Füße werden zwar ein bisschen dreckig, aber wir wissen ja, das ist das Gesündeste, was es gibt. Ihr könnt es jetzt auch ohne Zwingen machen, das geht auch. Da würde ich halt vorne und hinten das Mal mehr kontrollieren. Und halt sehr vorsichtig sein beim Schneiden. Ich drücke dann noch in der Mitte mal drauf. So jetzt ganz vorsichtig die Säge drauf, dass die Schiene sich halt nicht verschieben kann. Was wird man haben? Das sind exakt 200. Wie genau sind wir im CNC-Bereich? So. Also wiederholgenau. Schneiden. Ist das die Methode, die ich momentan. Empfehle. So lange, bis ich was Besseres gefunden habe. Ich glaube, da gibt es was besseres. Äh, vielleicht. And we do it in the mix. Oh, Sparrows. Da kann man sehen? brauchen wir das wirklich brauchen wir diese klappe so aufgeht. und jetzt irgendwas auffällt runterfällt dann knackt die hier weg auf jeden fall wenn wir sie jetzt weglassen kann die, kann die rolle rausfallen ich habe die idee ich habe die ultimative idee ich mache das ganz anders wir machen das so, hier. Ja. Oben kommen jetzt trotzdem noch diese Scharniere rein. Und dann fällt die ja von alleine zu. die Frage wird, wie macht man das auf, wenn man es aufhaben will? Warum hier ein Loch rein. Das probieren wir jetzt nicht. Da habe ich Bock drauf. Das machen wir. Gute Sache. Also machen wir das Teil jetzt wie lang? Mal spannend, mal spannend. Fach 10. Zentimeter. So, weiter geht's. Wir schleifen eine Runde. Weil das nämlich das allerallerschönste ist. Ich gerade an meine Kopfhörer. Einfache Bedienung für schnelles Arbeiten. Ich hoffe jetzt mal, dass der Shop online ist. Das wird total geil. Da würde ich mich freuen, freuen, freuen. Wir schleifen endlich weiter. Die Schleppen haben wir es jetzt. Das ist nur zusammenbauen, gell? So, wir müssen jetzt hier, könnt euch ja denken, unheimlich genau arbeiten. Sonst knallt ihr das auseinander. Ihr könnt das jetzt alles einzeln anzeichnen, so wie ich das gerade gemacht habe. Oder Variante 2, ihr baut euch eine kleine Bohle hier. Das geht ein bisschen schneller. Ihr könnt dann Stück Restholz nehmen, mal wieder. Und dann einfach, bei 3 mm ist hier der Abstand, bei 6 ist ja unser Holz, 3 mm ist dann unser 2,5 Loch. Oh, das habe ich falsch nochmal, Moment. 2,5 mm, so ist Korrekt, ist das Loch hier. Und bei drei haben wir natürlich jetzt den Anschlag und hier sind dann zwei Schräubchen. In meinem Fall... Ist das Loch jetzt hier und da? Dann könnt ihr jetzt aussuchen, von wo ihr halt anfangen mit Bohren. Ich habe dann hier bei mir 3 cm ähm, genommen. Genau, das waren 3. Da müsst ihr halt nur aufpassen, dass das sich hier mit der Schraube nicht beißt. So. Ein kleines Hilfsmittelchen ist bei sowas von Vorteil, gerade wenn ihr ähm, öfters mal mit 6-5er-Material ähm, arbeitet. Was im Haushalt, also im Hausgebrauch, finde ich sehr praktisch ist, weil es, ja, es ist leicht, man kann es gerade noch verschrauben und ja, man kann so ziemlich eigentlich fast alles draus machen. Und deswegen, Kohle, kleines Hilfsmittelchen, immer schöne Sache. Ah! Leck mich doch! jetzt innen ein bisschen rausschlicht, ist das jetzt eigentlich scheißegal. Das heißt Seht ihr das genau so? Was ich jetzt allerdings komisch finde, ist, dass das Maß hier nicht stimmt. Das kann jetzt nur der Zollstock sein. Das Maß stimmt nicht hier. Egal, wir können dann einmal oben drumherum nochmal sägen, wenn das Ding zusammen ist. Wir nehmen das, die untere Kante als Referenzkante, die hier, Wir nageln uns das mit Schrauben jetzt zusammen. Ihr habt es bestimmt gesehen. Ich hätte unten lieber die, Schwing die Zwinge setzen sollen. Das ist hier nämlich Fruchstock dazwischen. Das wird uns eine Leerung sein. Beziehungsweise eine Das ist jetzt hier und das Jetzt ist So sechs, fünf Woche zusammenschrauben. Ist das möglich? Ah, <lacht> immer mit der Kamera denken, ganz wichtig. Du musst die Kamera fühlen. Fühl die Kamera. Yeah. Fühl das Bild. Und jetzt können wir uns hier das Teil hier schön festhalten. So. Zack. Die wir ist jetzt auch festziehen. Ohne theoretisch. Das ist ein Weg, so wie das Kamerastativ jetzt. Okay. Jetzt wir müssen jetzt hier ein bisschen dran arbeiten. So sagt's geht. So. Ja. und sich zwei Jäger Beide tot. Das war Teil 1 von diesem Projekt. Und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht. Nächsten Mittwoch um 18 Uhr gibt es das nächste Video dazu. Und da seht ihr auch, ob das Ganze jetzt geklappt hat wie sich das jetzt auswirkt auf unsere Gewohnheiten und ob das Teil für euch was ist oder nicht. Nichts ist für einen YouTuber wichtiger als wie dein Feedback. Egal auf welchem Kanal, lass eins da. Die Kommis helfen uns am allermeisten. Und ja, wenn ihr noch mehr von meinem Scheiß haben wollt, abonniert den Kanal. Ciao, ciao.